Ich sag dir gleich, ich hab richtig gut cool aussehenden Mann hier eben gesehen. Soll ich ihn dir zeigen? Komm mal mit! Guck mal, da, Bruder. Hi! <lacht> Wohin, ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. So, den besten Burger Deutschlands, heute in wunderschönen Lübeck. Sehr außergewöhnliche Burger, ein Halal-Bacon habe ich gefressen. Ich habe Burger mit, äh, mit Chips drauf, mit selbstgemachten Röstzwiebeln. Das ist wirklich heute alles extravagante Deluxe. Freut euch aufs Video, wir sehen uns gleich. Denkt an meinen Kommentar, schreibt euren Kommentar rein. Holt euch die Belohnung ab, die jetzt schon mega hoch ist. Ich zeige sie da oben. Top, meinen besten Burger Deutschlands in den Kommentaren. Und wir sehen uns jetzt beim ersten Laden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu zwei Handvoll. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein. Lecco mio. Die Burger sehen heftig aus, ich gucke hier gerade, hier kann man es wahrscheinlich eh nicht sehen, aber ich bin hier gerade auf dem Handy. Also, die sehen heftig aus, sehr geheimnisvoller Burger, weil man sieht keinen Google-Eintrag. Sie halten sich bedeckt, die machen einfach nur eine Homepage. Sehr professionell ist ein Foodtruck, aber kein Google-Eintrag. Sind wir Start? Meine Damen, meine Herren, Ihre Kommentare haben dazu geführt dass Holle sich endlich auf den Weg gemacht hat. Zu dem Laden, der den Inhalt seiner Hose am besten beschreibt. Yeah. Handvoll Burger. Der Familienbetrieb wird geführt von Harun. Er machte sich im Alter von 20 Jahren selbstständig. Unterstützt wird er am Grill von Sully Abi. In diesem Laden wird alles selbst gemacht. Sogar die Eier kommen aus der eigenen Hühnerfarm. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Achmed sagt gerade schon richtig, es ist ein Foodtruck, aber das ist nur ein Scheint-Foodtruck. Eigentlich ist es ein richtiger Laden hier gefühlt. Guck mal, die haben da eine richtige Anlage da oben dran. Es wird irgendwelche Steuerrechtler, den Gründe haben. Steuerexperte Holle 2614. <lacht> Keine Ahnung, das Ich habe einfach nur Scheiß gelabert. Das, das ist auf jeden Fall ein special Modell. Die Mieten werden flach gehalten, die Kosten werden gering gehalten, Fixkosten am Limit, damit wir die beste Qualität bringen können hier im Laden. Ich habe gerade schon gesehen, Harun, es ist zwar ein aber ihr habt Abgasanlage, ihr habt hier zwei Hinterhöfe noch alles Kostenspargründe, ne? Genau. Und könnt ihr dafür die beste Qualität anbieten, oder? Wir geben uns mehr. Was habt ihr so für, was habt ihr so für Fleisch, Burger Buns, hast, kannst du da irgendwas mit zu sagen, eure Philosophie, sowas was steckt dahinter? Auf jeden Fall haben wir Rindfleisch, nur Rindfleisch, wir führen kein Lamm. Unser Fleisch wird hier in Lübeck produziert, wir haben einer der besten Fleischer hier auf. dem wie heißt er mein Lieber? Der heißt Musa, Musa Abi. Ich hör das ja. immer so als Deutscher, ich sag auch ja, gerne mal das Abi. Das hat was mit Respekt zu tun. ne? Wenn ja. man einen Älteren vor der Nase hat, dann sagt man natürlich Abi. Ah, könntest du mich auch sozusagen Holger Abi nennen? Natürlich. Wie alt bist du? Ich bin 28. Okay, du, du? bist du älter als ich. Ich bin 27. Da ja, dann müsstest du Abi zu mir sagen. Harun Abi. <lacht> Warst du Bürger, ne? Ja. <lacht> Grüß dich. Wie, wie heißt du? Sali. Sali? Das ja. ist Sali Abi. Sali? Ist das so ein berühmter Name, Sali? Nee. Nee, ne? Nee, nee, Hast du deinen großen Hunger mitgebracht? Ich habe noch gut Hunger auf jeden Fall. Ihr habt auch Halal Fleisch, ne? Ja. Musa hat äh, äh. tatsächlich auch ein Zertifikat, dass sein Fleisch Halal ist. Nur aus dem Grund äh, kaufen wir auch bei Ihnen. Das ist eure Bäckerei hier nebenan, genau. Deshalb habt ihr auch wahrscheinlich richtig gutes Burgerbrot, ne? Genau, wir backen unsere Brote tatsächlich auch selber äh. und ähm, haben auch also viel, was wir verwenden, ist von uns selbst. Ach, wir haben geil. eine eigene Farm zum Beispiel unser Ei, was wir äh. auf den Burger schmeißen. Wir haben über 250 Hühner. Ja. Ähm, Ach geil! Heftig. Und ähm, ja, tatsächlich backen wir unser Brot selber. Okay, ähm, glaube ich, eins kann ich dir schon mal sagen: Ich bin Brioche-Span. Ich sehe es jetzt schon, ich brauche gar nicht gucken. Ich nehme einen Chili-Cheeseburger. Ich feiere Chili-Cheeseburger. Macht das Sinn, Brioche-Burger? Ja, Dann nehme ich Prioche chili cheese Also, du bist der Meister sozusagen am burger -Grill. Kann man ja. auch so sagen. Familie, seid ihr Familie alle? Ja. Guck mal hier, hier habt Sehr ihr nett. alles schon vorbereitet, ne? Ich schon vorbereitet. Ah. Ja, okay. Mit was für Gewürzen arbeitet ihr? Salz und Pfeffer auf jeden Fall. Ja, ja. Und der Rest bleibt natürlich alles okay. Geheimnis. Sei ehrlich, Geschmacksverstärker drin? Nein, gar nichts. Nein. Okay, das Nein. ist wichtig schon mal. Ich schmecke Geschmacksverstärker auf 100 Kilometer. Wie viel Gewinnspanne habt ihr auf einen Burger? Sei ehrlich. <lacht> Ahmet, du bist auch Chili Cheese Fan. Äh, du habt der Halal, ne? Das das ist den Halal. Ich Halal Bacon. Ja. ja, dann nehmen wir beides, ein Halal Bacon äh, und ein äh, mit Chili Cheese. Oh geil. Gucken wir, legen wir los. Geil ist an der ganzen Geschichte. Dafür gehe ich noch mal ganz kurz raus. Wir haben eine eigene Bäckerei nebenan mit 26 ja. verschiedenen Filialen. Das heißt alles hier Bäckerqualität, Fleisch selber, alles self-made, Soßen mit Sicherheit auch selber. das Einzige, was du benutzt, ist nur Ketchup und Mayo. Das sieht heftig aus, das sieht richtig heftig aus. Die glänzen auch um Habt ihr da noch was drauf gemacht? Bäckergeheimnis. Bäckergeheimnis, ne? <lacht> ja. Ihr habt erstmal extrem weiches Brioche-Patty. Richtig weich, zart. Das ist der Chili Cheeseburger, genau. Guckt nochmal hier rein. Hier seht ihr schön den Käse. Und man sieht, die haben die Jalapenos in den Käse reingemacht. ihr seht es ist absolut saftig das also ist mal geiles rotes zwiebel sage ich euch schön knackig ihr merkt den Biss dazwischen ihr merkt halt diese Jalapenos. und du merkst es ist frisch es ist frisch es ist äh, selbst gemacht und es ist nicht irgendwie von der stange hat einen ganz individuellen charakter bacon halal schön mit dem halal bacon lustigerweise bacon Ganz ehrlich, hätte man mir nicht gesagt, dass es das Rind ist, ich hätte es nicht geschmeckt. es echt geschmeckt? Nein. Also schmeckt original wie Chansier. Schmeckt geil. Ja, schmeckt, nicht von schmeckt wie Chansier. Schmeckt wie Chansier und besser. Also um es auf volles Style zu sagen, wenn ich mir einen schönen Tag machen will, was Leckeres essen möchte, dann möchte man das Essen zum Erlebnis machen und möchte danach ein, zwei Momente haben, wo man dran zurückdenkt und einfach so denkt, ah, oh, das, war, das war ein richtig schöner Moment, an den ich gerne denke. Und gerade bei dem Bacon-Burger, der erste Biss, den habe ich versucht zu greifen und ich habe ihn mit dem Käse und dem Gesamtfeeling vom Burger, der ist mir direkt, ja, einzigartig im Moment im Kopf behalten. Und der, der wird so verbleiben in meinem Kopf. Vorab schon mal die Note zu den Pommes. knusprig frisch, genauso wie Pommes sein müssen. Aber ich finde, die stechen jetzt nicht so übertrieben heftig raus. Ne? Also es sind einfach geile Pommes. Ich finde so vom Gesamtfeeling, so wie Pommes sein sollen. top lecker Pommes, kann man ja noch. Sagen. Wir belassen das erst mal bei dem, für diesen Burger. Fetzen zum nächsten. Die Bewertung vom Burger seht ihr am Ende des Videos. So, Leos, Joyce Burger. Wir sehen uns gleich beim Burger Bro. Willkommen in Lübeck. Willkommen bei Leos Burger. Leos Burger, Leo's burger ist bekannt für ausgefallene burger -Kreation. Heute die Variante Chips und Käse. Chips. Nicht nur die Burger spielen optisch ganz oben mit, auch die Mitarbeiter. Hier zu sehen, Mohammed. Mohammed. Optisch auch ganz oben dabei, der Geheimnisvolle. Manche sagen, er wäre der Chef. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Wie ist der Name? Äh, Walid. Walid? Walid. Hört sich an wie Indisch? Ja, kann G man so sagen. Da? Nein, Araber. Araber? Ja. Ich sag dir gleich, ich hab richtig gut aussehenden Mann hier eben gesehen. Soll ich ihn dir zeigen? Komm mit. Guck mal da, Bruder. Hi. Leute, ich hab hier Wallet am Start. Hi. Bruder, ne? Ja. Wir wollen Burger heute bei euch fressen. Machen wir geld. Euer Burger soll heftig sein. Das so, von meiner Community, ne? Die haben ganz viele geschrieben und gesagt, geh zu. Joyce and wie heißt der Laden? Joyce and Lios. Joyce Burger. und Lewis, Ja. Was zeichnet euren Burger aus? Warum ist er gut? Er sagt gar nichts. Ich zeige euch. Ja. Okay. Das ist ah. unser Fleisch. Auf unserem Fall von heute. Oha. Das haben wir hier Lachs. Lachsburger, der ist genau. heftig gewesen, das, das ist Lachsburger. Dieser Salat hier. Mm -hmm. Brötchen auch. Und unser Brötchen auf jeden Fall auch frisch. Hol dir vom Bäcker ja. frisch, oder? Vom Bäcker, ja, sind ja. Hier ja. haben wir ja. nee, Und dann Sesam. Wir müssen auch überlegen, was für einen Burger wir überhaupt nehmen. Amerikanische Burger? Ja, Crunchy Burger. Crunchy. Da sind dann, äh, Chips drauf und sieht auch gut aus. Ach so, aber und das ist hähnchen. hähnchen, ne? Geht auch mit Hähnchen, auf ja. jeden Fall, aber machen wir normalerweise mit Fehlfleisch. Ne, nee, den mache ich ja. mit Hackfleisch, weil das hört sich für mich special an. Das ist das, was ihr mir auch empfehlen würdet, ne? Machen wir gehen Okay. Oh, guckt euch das mal an, naja. Das sind, ist mein Burger, ne? Ja, genau. Das ist Wolle und hier ist Bejosch. Ah, und da habt ihr Chips drauf. Mhm. Ah. In äh, Lübeck sind die Ketchup-Dosen mit drei Öffnungen. Das sind hier die drei loch Stuten habt ihr hier am Start. <lacht> ja. Das sind Röstzwiebel, ne? Röstzwiebel, das machen wir auch Macht selber. Ihr selber. ne? Sieht man. Fall, ja. das Sieht machen man. wir auch selber. Mhm. Habt ihr gesehen? Chips auf Burger, Habe ich irgendwann schon mal gehört, wann die gegessen? Röstzwiebeln, da kriegt ihr mich. Kommt ihr das auch selber gemacht. Uh, da werde ich richtig wuschig, Wolli. Ja. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, Wolli. Er, ist also, er macht es heftig, aber er glaubt selber nicht, dass du machst es richtig gut heute. Ich hoffe. Ja, Hoffentlich. Ja. Du, du musst mal ein, also, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. du machst es so heftig, keiner vor der Kamera fast, äh, hat so viel Performance wie du. Und deswegen bin ich jetzt nervös. <lacht> ja, ist aber sympathisch, sehr ja, sympathisch. Ja, ja, richtig. <lacht> Ganz weit oben der Burger. Guckt euch das an. Das sieht Wolli ganz heftig aus. Also ich sage euch so schon mal, eine Schwierigkeit gibt es beim Burger in, in, in den Mund zu kriegen. Du hast ein bisschen Bart im Soße. Mhm. Sehr bissfest, das Fleisch. Natürlich, man muss jetzt unterscheiden. Da gibt es auch dieses Fleisch, das einfach so durchgeht, quasi zart. Ist natürlich auch immer Geschmackssache. Hat auch viel mit der Körnung vom Fleisch zu tun. Was erstmal auffällt, viel Soße, viel Remoulade, viel Belag auch, ne? Also nicht so wie von der, von der Zusammenstellung des Burgers, nicht so wie, äh, sag ich mal, vielen anderen Burgern. Das Fleisch im Fokus steht hier, steht sehr viel auch Soße. Käse, die Röstzwiebeln, Chips sind schon sehr präsent. Die Röstzwiebeln auch wirklich lecker im Geschmack, sehr bissfest. Also, mal zur Festigkeit vom Fleisch. Kann ja viele Faktoren haben, die da eine Rolle spielen. Generell mag ich beides. Ich mag zartes Fleisch, ich mag aber auch mal so richtig bissfestes Fleisch, was irgendwie auch nicht etwas grober gewolft ist. Zwiebeln sind wirklich angenehm, geilen Geschmack. Auch schön im Biss. Also, nicht dieses, das ist nicht dieses ganz crunchige, sondern eher bissfest mit Herz. Die Chips dazu mal was anderes. Ist eine gewagte Kreation, sehr soßenlastig. Von den Soßen-Wolli sage ich so für meinen Geschmack zu viel, ein bisschen Soßen. Das äh, Band, dieser Croissant-Charakter, fand ich wirklich sehr lecker. Du hast mein meine Statement quasi zum äh, Burger generell gehört, zum, was mhm. ich plus minus gesagt habe. Mhm. Das ist eine individuelle Sache. hätte ihr mir den Burger, glaube ich, mit weniger Soßen präsentiert? Weil es war mit zu soßen, das ist auch die Remoulade, ne? Ja. Aber ja ich ja. kriege trotzdem von mir 7 von 10. Echt leckerer Burger, aber für mich, und das muss jeder selber wissen, waren zu viele Soßen. Für mich lieber den Fokus noch mehr auf das, was so special auch ist, auch mit dem Chips mit den Zwiebeln. Aber Top-Burger echt lecker, kann man sehr gut essen. Oh, und jetzt gehen wir zur Bewertung eben noch von zwei Handvollen. Zu der Bewertung von zwei Handvoll. Bewertung für mich immer wie Mathematik schlimmer. Mathematik hast du 2 plus 2 ist hier, ganz klar. Aber wie willst du ein Essen bewerten und auf den Punkt bringen? Bacon super lecker, mit gutem Gewissen. Tatsächlich wie äh, normaler Becken vom Schwein geschmeckt, aber vom Rind, was mir persönlich noch besser gefällt, knackige Jalapenos, guten Käse, gutes Gesamtbild vom Burger. Und da, da ist der Punkt. Generell beim Gericht zielt das Gesamtbild. Scheiß erstmal auf alle Kleinigkeiten, du beißt rein, schmeckt es oder nicht, du hast alles zusammen. So, ist es geil, ist es nicht geil und es war geil. Weshalb ich in Anführungszeichen den Burger meine Bewertung 7,2 gebe und nicht höher ist, wir suchen den besten Burger Deutschland, dafür hat das Rioche. individueller Charakter, individueller Geschmack, Fleisch, individueller Geschmack, Röstaromen. Und das waren drei Sachen, die irgendwo nicht präsent genug waren. Und Röstaromen habe ich nicht gespürt, aber ein super Burger. Denkt dran, dass da oben, okay, aber 7,2 ist eine Top-Bewertung. Ne? Leckerer Burger, kann ich empfehlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr spaßiges Video wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid weiter dabei, begleitet mich auf meiner Mission, dass wir den besten Bürger finden endlich in Deutschland. Ich kriege die heftigsten Kommentare von euch. Ich hoffe, das bleibt dabei. Schreibt mir eure Kommentare das ist mein Support, das ist das, was ich brauche. Also ballert rein und den Daumen oben. Wir müssen die Daumen nach oben ballern. Abo rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.